Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Kinder und Jugendliche, ich freue mich, dass ihr ganz spontan sagt, Rätschen lassen wir uns nicht nehmen, ähnlich wie das schon bei der Sternsinger Aktion der Fall war. Ihr findet Mittel und Wege, diese Botschaft des Evangeliums in der Karwoche, in der Heiligen Woche zu den Menschen zu tragen. Dass ihr diesen Dienst tut und das für einen guten Zweck, freut mich sehr als euer Bischof von Augsburg. In diesem Sinne, viel Erfolg für eure Aktion. 5, 5 4, 4, 3, 2, 1... 1. Wir sind die Adelfieder Ministranten. wir sind die Ministranten aus Penzberg von der Pfar Pfarrei Güstründing. Wir sind die Ministrantinnen und Ministranten aus der Pfarrgemeinde Marxheim-Deiting, aus der Gemeinde Deiting und wir bitten um eure Spenden, weil jede kleine Spende hilft. Hi, wir sind die Ministranten aus Dietmannsried und Überbach. Wir sind die Minis aus Bonnemünster, Alitzhofen und Topfwein und wir gehen jetzt los. Hallo, wir sind die Minis aus der Pfarrgemeinde Alitzhausen, Hallekreuz und wir hoffen, dass wir mit diesem Video viele Spenden sammeln können. Servus, wir sind die Ministranten aus Rennerzuchen, aus der Gemeinde gemeinsam Tal und wir ratschen euch jetzt in die Unterzeit. Wir sind die Ministrant größer weg. Das ist unsere Beach Aktion. Interaktion stattfinden kann, sind wir auch dabei mit der digitalen Werteaktion der Aktion hoffen. Viel Spaß! Silber, oh. ja. Maria Maria. Hallo, wir sind die Mindelauer Minis aus der Pfarrei Mindelheim. Wir sind der Quirin und der Tobi und ähm, im Namen von den Stranden aus Rheinem Lech wollen wir uns ganz herzlich dafür bedanken, dass sie bei der gemeinsamen Ratschaktion mitmachen durften und es war mal wieder schön, zusammen im Garten zu sitzen und einmal ordentlich anzuratschen. Hallo zusammen, wir sind die Minis aus Beuren und wir machen schon seit 2004 bei der Ratschaktion mit und haben jedes Mal ziemlich Spaß dabei. Die schönste Altstadt Deutschlands. Hey, wir sind die Missbranten von St. Martin. Wir sind die Missbranten aus der Pfarreis der Marsch und wir zeigen euch, wie wir mit unseren großen und den zwei kleinen Rädchen laut Rädchen Hallo, wir sind die Münnis aus der Pfarrei St. Martin Ebershausen. Wir sind die münnis aus der Pfarrei St. Martin in Damadine und wir haben wir bei der digitalen Rechtsaktion. Hi, wir sind die Ministranten aus der Steuer Riedlingen. Wir werden uns auch die Weiber was ihr auf unserem Ministranten-T-Shirt sehen könnt, die ihr später noch seht. Äh, wir machen dieses Jahr bei der Online-Rätschaktion mit, weil wir dachten, es ist eine ganz tolle Sache. Außerdem könnt ihr auch unseren äh, Instagram-Channel abchecken, ministranten riedlingen Freut uns gerne. Ich bin der Uli. Ich bin der Matthias. Ich bin die Maria. Und ich bin die Bernadette. Grüß Gott, die Ministranten. Wir kommen zum Rätschen. Der Pfarrei St. Martin als Und wir reden heute. Hallo zusammen, wir sind die Stranken aus St. Michael Karlshausen. Das ist unser Partner Jamie. Und wir machen dieses Jahr bei der Rage-Aktion 2021 bei der Aktion Hoffnung Es folgt eine rage challenge Der kennt das Haus am um die Stranden. Die Strand von St. Michael in Violao. Hallo, wir sind die Ministerin der Pfarrei St. Bautilja. Ministranten aus der Pfarrei Wengen, Pfarreingemeinschaft Burgheim. Hallo, wir sind die Ministranten aus Attenhausen. Hallo, ich bin Kollegin, der Gabin der Ohr der Urministrant der Pfarrei Sampang Gratis und Haus. Ich bin der Ferdinand Kraus. Ich bin die Theresa Graf. Ich bin die Jone Goff. Ich bin Jelena Knaus. Ich bin Nina Knaus. aus Achsheim, aus der Pfarrei St. Peter und Paul. Wir sind die Ministranten von Dösingen, von der Pfarrei St. Peter und Paul. Wir sind die Ministranten der Pfarrei St. Peter und Paul aus Kirchheim. die Stadt von der Pfarrei St. Sebastian im Wir, die Oberministerinnen aus der Pfarrei Witteslingen, St. Ulrich und Martin, die Franzi, der Ferdinand, die Lea und ich, der Sebastian, beteiligen uns dieses Jahr auch an der Rätschaktion 2021 der Diözese Augsburg. Denn wir finden, dass die Tradition des Rätschens auch trotz Corona fortgeführt werden sollte. Und damit viel Spaß im folgenden Video. Hallo, wir sind Ministranten von der Gemeinde Ungerhausen. Wir sind Ministranten aus weidorf aus der Freie Gemeinschaft. Ihr hier, danke, dass schon Pausen stellen und fetteten vor. Wir. hat das Referat Weltkirche, die Aktion Hoffnung und die Ministrantenpastoral in unserer Diözese, ein ganz besonderes Projekt als Erlös herausgesucht, nämlich Albanien, ein sehr armes Land in Europa. In Skoda lebt eine Ordensschwester aus unserer Diözese, Schwester Christina Färber, und sie hat ein großes Begegnungs- und Ausbildungsprojekt für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, das den Titel trägt, die Arche. Und für diese Arche in Albanien wollen wir, wollt ihr, den Erlös eurer Rätschaktion heuer spenden. Dafür danke ich euch aus ganzem Herzen. Ihr habt als Ministranten genug anderes in der Karwoche und in der Osterzeit zu tun. Aber dass ihr auch noch zum Rätschen geht, das freut mich riesig.